Hi und willkommen mein name ist an europäer und ich bringe es euch zurück zu let's play super smash Bros ultimate im abenteuer modus heute haben wir den hier stärker Angriff im Nahkampfwaffen für gegner der Ultra mächtig gegner steht schneller auf hm. versuchen wir mal ja wir sind abenteuer modus wir spielen inkling gegen link und die andere rolle hier irgendwie bekannt vorkommt Hey. na no, hat gezählt schon als angriff ich bin aufladen Ich mich auf den Arm nehmen hier. So. wollte schon sagen. Popcorn. <lacht> Irgendwie voll spannender Kampf. willst du ja mit einer knarre link du bist ein fancy hält hier ja ich bin so klein ah. danke Boah, ich krieg den hier nicht down gibt es einfach nicht Das ist auch für ein spannender kampf was hätte ich gedacht dass ich gegen einen anderen link hier so stehen würde Boah, junge hätte ich immer noch lebt ne? jetzt gehe ich auf das pass auf oder der so jetzt kriegst du auf das pass auf oder oh, rennt voll da rein <lacht> oh, nee. Was? Kann man einer von uns hier frecken bitte? aber oh. perfekter Konter? Perfekter Abwehr oder was weiß ich? Apfel. Boah, ich wäre ja richtig, ich werde irre, wenn ich hier noch vor die ohne Bombe hier ab Man oh, kann mal einer von uns hier frecken Das ist wahrscheinlich der spannendste Kampf, den ich je im Smash Bros hatte, ey. Der ausgeglichenste. Oh, und dann gewinnt er auch noch eben an Gibt's doch nicht, ey. Was war das für ein Kampf, ey? Mein Kampf der Götter, ja. wer ich krieg jetzt voll auf die Fresse. Oh. <lacht> Einfach weggehauen, das Ding. Boah, Junge, wir sind so verarschen. Bist du ein zünden. <lacht> Wieso ist er noch am Leben? Wo ist Oh Junge! Warum ist der Kampf so übelst schwer, ey? Das gibt's doch einfach nicht, ey. da so, komm her jetzt krieg ich dich äh. gott boom ja gut äh. Boah, das war irgendwie der epischste kampf aller zeiten äh, kampf himmlische kampf zwischen gut und böse war das hier meine güte und was habe ich da gemacht vor stage uh. da ist noch eine truhe board court und bars irgendwie aus feiern im 1 oder 3 Fire Emblem 1. Fire Emblem 3 ist ein Remake von Fire Emblem 1 und erzählt eine Geschichte weiter. Also ja. Oh Gott. überhaupt schon mal gegen die gekämpft. Ich glaub, die setzen die ganze Zeit diese Exte ein. Großart. Oben, oben, da immer noch. Boah! Wollte sagen, wenn ich jetzt hier rausfliege, ne? Good. Mit Inkling läuft. Mit besser. Immer noch ein potenzieller Main werden, hoffentlich Ach, die können da wieder die Brücke reparieren. Ne? Ich habe die aber schon. Sagt jetzt: so, Letzter Gegner hier, Ballonfighter. Ich möchte da gehen, sie jetzt auch ein Special oben ein. Okay, das bringt da irgendwie nichts. Er setzt seinen Ballon hier ein, macht doch keinen Schaden. Boom. mitten in die fresse geworfen äh, einer von denen ist schon tot ich nehme an die herausforderung soll hier sein hat tschüss <lacht> tschüss <lacht> ja ich mir, mir schon gedacht dass das hat nicht so schwer sein wird aber ich wollte ja nichts sagen. Ich krieg gar kein Geld hier. <lacht> Mann. So, Lernjuwelen kommen. Hey, das sind sogar Lernjuwelen. Wenn ich noch mächtiger werde, aber ich kann mir nichts holen. Ne? wir Schaden durch Gift. Verstärkt eine an Darauf muss ich sparen. Ja, was wollt ihr von mir ja kaum holen wir euch alle ab ich Muss ja nichts dafür bezahlen oder ja, einfach hier alle ihr einpacken wahrscheinlich ist auch, auch einen stein oder so also nicht Ja, ich schaden Wenn ich nicht weiß ob ich die dinger je irgendwie benutzen werde ich habe der ist aber Z charakter weil erster was ich irgendwie so gesehen habe gibt es irgendwie ein eine karte eine karte ein geist den ich irgendwie hier mal hochleveln kann auf 99 in der seine dings verwandelt hier seine gestalt verwandelt verändert wird weiß ich da fällt mir gerade ein ich habe doch hier einige doppelt ne? dann zum beispiel Na, ne, Biki. und noch irgendein hat also doppelt diese Board und was weiß ich anscheinend nicht doch ja und entlassen ja da kann gehen vor belohne ich jedoch mit ihren Schiffs mich zuvor fahren ja Irgendwie ironisch statt Dan irgendwie erstes ja, nicht entlasse klasse Verlierer der Street Fighter Serie. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? oder oh, warten schick und ja, warum nicht? Schon dabei sind Shinobu. nach Items. Da vielleicht mal den Charakter wechseln. Macht der Inkling gerade so Spaß. Richtig Spaß mit dem zu spielen, mit die zu spielen. <lacht> oh, ich habe immer Angst, dass damit aus so dem Screen irgendwie geballert wird. <lacht> Na gut, da war einfach. aber war ja was Level 1, ne? Good. Ich die karte ein bisschen detaillierter dass ich irgendwie sehen kann wo sind noch welche wo sind keine rabbit mario gegner startet mit laser knarre ja ich habe eine farbknarre ist viel effektiver was bloß auf Boah, jetzt hat er mit eine knarre zur nächsten gewechselt ich will auch eine haben irgendwie erhöhte schwerkraft oder uh, klatsch bist ich uh, der, der springt einfach weg so jetzt kommen wir kämpfen bleibt einfach nicht stehen, ey. Uh. Uh. Nein. Boah. Ich hab's mal stehen, ey. Nein, so war mehr, war voll unnötig nervig. Ey. So ein Kampf von neu entfernt. Metal Sonic, jetzt hat sie innerhalb seiner jetzt mal noch für Gegner. Kettengurt und Metallform, das klingt nach einer sehr fiesen Kombination das war Metal Sonic ne? Ausdauerkampf. Genau da kann jetzt mal getroffen. bringt ja irgendwie nichts, äh, wenn der Metall ist, wenn er ja noch einfacher getroffen. Na, ah, was ah, bin ich an. er fast gar nichts abgezogen ey ich habe den normalen schlag gegeben einfach so gut ja jetzt schick muss ich die dann spielen den hat der bewohner ich glaube wir waren noch zwei ja in den kampf und zwei den kämpfer alles klar wenn du mich schon so fragst so also Wo ist der? Dann nämlich um vorausgesehen sie kämpft nun mit dem werde ich auf jeden fall nicht spielen würde ich nur auf der fresse kriegen viel zu schnell ja doch nicht so guter angriffe finde ich Jetzt mal so ganz ehrlich bin, hat mal den Weg hier frei gemacht. Ja, sieht schon gut aus. Ne, muss nur immer erst gucken, wo gibt es noch irgendwas. Er ist aus Mario. Wir liegen Hauptgegner um zu gewinnen. Oh Gott, in einer dieser Kämpfe. Aber ich bin auf der Variware-Stage. Das ist meine Lieblings-Stage. Ach oh, ich bin da. Verdammt! Ich dachte ich bin auf der Stage. Irgendwann aufgesammelt. Nee. Ich glaub, das ist eine bombe Mann kannst du mal aufhören auf mich zu ballern. Ha. Nein. Nein. Ich mein Schwert noch nö. Doch. Oh. Sehr gut. Ob ich da aber noch schafft, das ist die Frage. Boah, ja, ist gut. Aber ich, ich verstehe es echt nicht, was hier los ist. Ne? Ja. Was ist Mitten in die Fresse. Mm. Mm. Mm. So, mm. so. Mal oh, weg. Warum werfen wir eigentlich immer in der Luft? Da ist nie irgendjemand. Boah. sehr gut ja ich musste Mario oh. stimmt stand ja Hauptgegner wenn halt so viele Gegner sind dann wollte ich halt den Überblick okay mit das war Mega Man okay. nächstes Mal wenn wir Abenteuer spielen spiele ich jemand anderen Winkling läuft gerade also ich gehört du setzt auf dein schild ein dann kannst du mich aber nicht angreifen kollege weil ich kann dann einfach graben genauso verdammt also habe ich doch irgendwie so eine Fähigkeit hier, hat irgendwie Schilder irgendwie schneller kaputt gehen. Boah, jetzt greift er mich. Oh. Ah, bin ich auch noch. Brauchst du mich hier eigentlich? So. Wo bin ich? Ach, ich bin da drin. Boah. feuer gegen farbe Boah, warum so oh mein gott warum oh war das schon wieder so nervt super pacman ultra smash oder oh, sieht schon wieder so aus als wäre da ja nepp und schlepp gegner jagt nach, nach items Geht schon wieder nach dem dojo oder was weiß ich aus dann shop shop wäre blöd weil ich will geld sparen in die fresse mitten in die fresse mitten in die fresse, uh, in die fresse. What? ich weiß nicht wie der eine fragt ist aber gut dass er fragt ist Du bist jetzt aufgeregt. Cool. läuft immer besser. Ich werde immer besser. Wer hat das gelacht? Ich spiele seit drei vier Stunden. Du darfst besser werden. Ne? Kannst du mit Exoten, Nepp und schlepp irgendwas machen? Einkaufen. Ja. ja nicht so viel Geld. agp oh, GP muss man bezahlen, gut. Boom. W die näher soll ich vielleicht auch mal irgendwie einsetzen kann man vom kampf glaube ich einsetzen und die stärken ein ein bisschen das sollte man vielleicht mal versuchen einzusetzen hm, kommt schon da ganz schnell noch den charakter freischalten kommen fünf minuten drei kämpfe platzsam und langsam Na, die sind aus rhythm fever heaven das spiel wollte ich auch mal gerne spielen richtig witzig aus Oh, sehr gott langsam richtig gut mit dir. und das war sehr blöd von dir ich hab gar nicht gemerkt, ob wir gegen Fugo gekämpft haben. <lacht> Nur in dakan hat Doc irgendwie gesehen. Okay. Oh, Moritz, das ist auf jeden Fall von Animal Crossing. Ja, wer auch immer da oben ist, den krieg ich noch. Den kriege ich noch heute, definitiv heute. Diesen Part meine ich. da auch. ich meine nur sind die kämpfe gegen melinda immer voll nervig ey. weiß nicht wieso Boah, ja irgendwie schon ne? du hast meine Fab bombe eingesackt du Oh, das gibt es jetzt nicht. Nein, ich muss mal echt irgendwie so üben, hier in der Luft zu kämpfen. Irgendwie habe ich am meisten Probleme. So läuft so noch weiter. Was ist das? Nicht anpassen. Meins. Wir Kuchen auch. Na, so, komm. No, sehr gut. Ich bin auch rausgeflogen, beinahe. Sehr gut. nur noch den einen Charakter und dann wenn wir beenden den nächsten Charakter werden wahrscheinlich freischalten okay Mie Schwertkämpfer cool schon gefragt wo wir die Mies irgendwann mal ja kriegen und von allen sogar mein Lieblings wie wenn man mal ein Mie erstellen ja diesen Spiel Boom, Boom. Dein gesicht ist noch nicht mit farbe gilt <lacht> du Pisser. und ich kann man die mal online hier benutzen Boah. Für irgendwas anderes irgendwie konnte man irgendwie fast gar nichts benutzen hier im vierten teil So. Sie wissen, wie ich den letzten fertig gemacht habe. genauso so. <lacht> <lacht> <lacht> Predicted. Der war. Kämpft nun mit. So, ich habe wahrscheinlich immer noch nicht genug klären ne? das mal schauen. weil ich auf jeden fall wenn ich als nächstes spiel muss ich mir aber mir erstellen ja. ja fühlt sich so langsam ne? gut dann ich sagen aber ja, ich für diesen Part ich werde auf jeden fall nicht genug Lernjubels haben zum hochleveln leveln gegner ach als peach oder daisy ich glaube peach peach so also ein kleiner main von mir ja ja ich meine ein bisschen peach und dagegen oh. Den, den, den. Äh. Äh. Äh. Warte, Richtung. Nein. Okay, das ist wirklich mit Peach nicht so wichtig. Also dreck. Ey. Sag mal, was ich nicht kaufen kann. Oh, ein Ticket. da würde ich sagen da war es für diesen Part wir doch mal ich wollte Schluss machen ich habe genug aufgenommen und ja dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Super Smash Bros Ultimate ich bedanke mich alles fürs Zuschauen ich hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein und tschüss